Ein Lied in einer Fremdsprache, auch für mich eine Fremdsprache. Es ist ein bisschen so normal bei mir, wenn ich irgendwo hinkomme, wo die Leute anders reden, nach einer angemessenen Zeit fange ich an, in der Sprache dann auch Lieder zu schreiben. Irgendwann muss ich das tun, das ist so ein Instinkt von mir. Und, ähm, Sexy. und äh, wenn ich irgendwo in England oder in Australien bin, dann reichen vier Tage. Und ich bin jetzt aber in die Schweiz emigriert und habe ich vier Jahre gebraucht, um äh, einen ersten Song in der Landessprache zu, zu ähm, produzieren. Das ist auch echt sau, sau schwer und der Song ist auch darüber, wie schwer das ist, ähm, Schweizerdeutsch zu lernen. Das, in meinem Fall, äh, das Schweizerdeutsch besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Dialekten. Und in meinem Fall geht es um die Sprache, die im Kanton Bern gesprochen wird, weil da wohne ich mittlerweile, meine Frau kommt daher. Das heißt Berndütsch, das Deutsch, was da gesprochen wird. Und wenn man da erstmal hinkommt, da versteht man überhaupt nichts. Ja, also so gar nicht. Und dann mit der Zeit kann man sich da einhören und ein bisschen sowas mitkriegen, was die Leute reden. Und ich, ich selber war so nach eineinhalb Jahren soweit, dass es einer normalen äh, Konversation folgen konnte. Aber sobald man dann selber versucht, äh, die Sprache der Leute zu sprechen, das Problem ist, die verstehen perfekt Hochdeutsch, ja? also so eine Kom Kommunikation, ich spreche Hochdeutsch und jemand anders redet Berndütsch mit mir, ist durchaus denkbar. Und das ist eigentlich auch für, ein, für einen Berndütschen angenehmer, wenn er mit dem Deutschen spricht, als wenn der Deutsche versucht, Berndütsch zu sprechen, weil das Berndütsch, was der Deutsche spricht, versteht der Berner nicht. Ja? Also wenn ich versucht habe, höflich zu sein und Berndütsch zu reden, habe ich immer nur ein Hä? bekommen. Und äh, mir wurde da schon öfter gesagt, ich hätte einen russischen oder serbo-kroatischen erzählt. <lacht> Und, äh, es gibt nur ganz, ganz wenige Deutsche, die vernünftig Berndisch sprechen. Ähm, aber neulich gab es da mal in Bern so ein Seminar, äh, Mundart Songwriting. Und da habe ich mitgemacht. Da habe ich mich als ganz normaler Schüler eingetragen. Das war lustig, weil der Lehrer hatte alle meine Platten. Ähm, <lacht> Aber der hatte eine Knowledge, die ich einfach nicht hatte und die ich ganz, ganz wunderbar gebrauchen konnte. Der hat mich dann korrigiert. Ich habe erstmal so nach Gefühl hingeschrieben. Das war ganz seltsam, in so einer Klasse, ja, wo alle da saßen, wie in der Schule, nüchtern. Es hat erstaunlich gut geklappt, vielleicht sollte ich es öfter mal probieren. Und dann, dann habe ich, gedacht, ich habe mich selbst gewundert. Also ein bisschen Nikotin war im Spiel, aber sonst nichts. Ja, krass, also, vielleicht. Aber wenn ich mir jetzt nachweisen würde, dass ich äh, durch dann auch hochdeutsche Lieder schreiben könnte, dann würde mir meine zentrale Ausrede zum Saufen wegfallen. Also so <lacht> versuche ich immer zu vermeiden. Ähm, egal, jedenfalls äh, habe ich jetzt dieses Lied fertig. Und ähm, jetzt hat sich mein Freund Dirko aus Leipzig gewünscht. Und äh, spiele ich es halt. Ja. Wir sind gespannt. Das ist ein Lied. Mal gucken, mal gucken was ihr. Ich, ich versuche mal so deutlich wie möglich zu singen. Ich lebe in der Schweiz aus vielen deutschen Und ich muss schon sagen, die Schweiz ist ein schönes Land Die grüne, grüne Aare nie und unter See, Wer mich selten will, Tell SCB Das Schweizer Gras Der stiller Gras oh es okay, das Leben in der Schweiz macht Spass Und oh, an Leute mit denen komme super klar ich überkomme schon heimweh, wenn ich zurück ins Deutsche fahre. Ja, ich weiss, stress vom gibt, dass ich hier bin auf der Sack. Der Deutsch ist ein Schweizer Sipolak. Polak. Man darf nur 120 fahren auf der Autobahn. Das ist der Grund, warum ich Bello fahre momentan. Ich habe gerade meinen Ausweis für drei Monate. Spass. Äh, äh. Aber aus, was mich nervt, ist mir total egal Wenn die Sonne am Morgen aufgeht, über dem Emitau ja! Ich probiere, mich zu integrieren <lacht> und ich habe keine Sache Aber Berndutsch, aber Berndutsch ist ein gut. Ich finde ich super lustig, Ich freue mich extrem. Meine Katze ist städterfrässig und das Wetter ist so mässig. Himmelsternen, Baby, grusig, aber das ist schon fast tausig. Und Na wie, das für mich, Manu Entweder Wäsche kriege oder Tano. Ich probiere, Ich zu und ich habe keine Aber Bernditsch, Aber Bernditsch Ist eine hohe schwere Sprache. Aber Bernditsch, Aber Bernditsch Ist eine hohe schwere Sprache. Der Mann, die Mutter, habe ich studiert. Das wird die Grüße, so ich muss euch sagen, so Es heisst nicht Praline, es heisst Praline. Ich steh an einem Radler, sondern Panache. Franziska, wenn ich Bernhütz schnur, versteht mich kein Mohren. Die machen immer nur große Ohren. Wenn ich Hochdeutsch rede, finden mich die meisten ganz sympathisch. Aber Miss Bernic, auch den owe für Serbo-Kroatisch. Ich probiere, mitzintegrieren, wo ich auf Kessach. Aber Bernditsch, aber Bernditsch ist ein Hörenschwert. Nazis Wort für etwas, was man liebt. Das Deutschland, wo ich herkomme, lieber Nazis ehren nicht. Dass ich hier wohne, steht mein Leben nur noch als Sprachkommunikation. Und ist der jetzt so low? Oder ein blöder Sieg? Oder ein Giggel? Es ist wirklich nicht leicht. Ich komme aus Bortomach. <lacht> ich probiere, mich zu integrieren, aber <lacht> ich habe keine Sache. Aber Berndisch, aber Berndisch ist eine verdammt schwere Sprache. Und ich will dich fragen, müsst ihr mir noch zugestehen. Das, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe. Warum heißt das IB? Es ist doch das Y. Aber schrei mal Y. B im V-Faktor-Stadion. Ich probiere. Ich integriere.